Drama um Kastelroter Spatzen. Tournee abgesagt Weil er danach viel Ruhe braucht, sagen die Spatzen ihre für November geplante Klassik-Tournee mit Richard Kladerman, 63, komplett ab. Bei einer jährlichen Untersuchung entdeckten Ärzte, dass eine von Norbert Rias Herzklappen verkalkt ist und nicht mehr richtig schließen kann. Zum traditionellen Spatzenfest in Kastelruth nächste Woche will er noch einmal auf der Bühne stehen. Doch dann begibt sich der Südtiroler in eine deutsche Spezialklinik zur Herzorb. Es ist das erste Mal, dass ich eine Tour absage, und damit muss auch ich lernen umzugehen, sagt Norbert Ria. Aber nun darf ich nicht den Fehler begehen die Ob weiter rauszuschieben. Wenn die Reha gut verläuft, will er bereits im Dezember wieder auftreten. Auch Richard Kladerman ist von der Tour-Absage überrascht, natürlich schockt mich diese traurige und völlig unerwartete Nachricht. Ich wünsche Norbert Trier eine gut verlaufende OP und eine schnelle Genesung.